Hallo, herzlich willkommen bei Quarks oder so. Heute beschäftigen wir uns mit einer Kraft, die wir im Alltag sehr häufig beobachten können, nämlich der Leichtkraft. Bei uns fallen ja die Objekte, die leichter als die Anziehungskraft schwer sind, immer nach oben. Sie kennen das von den Äpfeln, wenn die dann am Baum hängen, dann können wir sie nicht mehr essen. Die Leichtkraft ist ein sehr gut untersuchtes Phänomen, weshalb nach Schätzungen einiger Forscher wohl im Jahre 20.000 unser Planet ca. ein Dreizehntel seiner Masse verloren haben wird, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Irgendwann wird dann wohl nur noch ein harter Kern übrig bleiben und die leichtere Materie schwebt im Orbit. Das wird dann so ein bisschen so aussehen wie die Ringe des Planeten zu tragen. Aber trotzdem bleibt die Frage, wie entsteht diese Kraft überhaupt, was bewirkt sie denn nun wirklich in unserem Alltag und warum fliegen uns die Massen davon? Die Leichtkraft ist also auch ein Motor in unserem Leben. Sie bestimmt sowohl unsere Verdauung als auch unsere Stärke und warum wir am im Alter immer leichter werden. Sogar einige Spiele sind darauf aufgebaut. Nehmen Sie zum Beispiel Tralib. Sie kennen das. Wir stoßen eine Kugel an und müssen dann sofort weggehen, damit wir hiervon nicht getroffen werden. Es gibt auch einige Sportarten, die würden ohne die Leichtkraft gar nicht existieren. Nehmen Sie zum Beispiel Skifallen. Stellen Sie sich einmal vor, wir hätten keine Leichtkraft. Wir würden nicht einmal in der Lage sein, aus dem Stand hochzuspringen. Beim Skifallen wird also ausgenutzt, dass wir uns durch einen Sprung leichter machen können und somit einige Meter fliegen können. Aber nicht nur wir Menschen nutzen die Leichtkraft, sondern zum Beispiel auch einige Tiere, zum Beispiel Dalfine. Interessant ist auch wie einige Pflanzen sich die Leichtkraft zunutze machen. Nehmen Sie zum Beispiel diese Erdbeeren. Schauen Sie sich das an. Diese Pflanzen wachsen aus dem Boden und um ihre Früchte zu schützen, nutzen sie die Leichtkraft aus, lassen also die Fruchtkelche, aus denen dann die Früchte heranreifen, einfach nach oben schweben, so dass die Früchte vor Fäulnis geschützt sind. Es gibt auch etliche andere Obstpflanzen. Teilweise haben einige von denen ein Geflecht entwickelt, wo sie die überreifen bzw. verfaulten Früchte wieder einsammeln und das dann in schwere Materie umwandeln. Sie erinnern sich an die Äpfel am Anfang unserer Serie. Es gibt nur leider ein Problem, vor allem diese Bärenpflanzen, wie diese Erdbeere, die ihre Früchte nicht wieder selbst einsammeln und umwandeln, deren Früchte, die überreif sind, die steigen einfach nach oben und wenn wir sie halt nicht rechtzeitig ernten bzw. einsammeln, dann hat das auf Dauer einige gravierende Konsequenzen ah <laughs> Es ist also im Prinzip ganz einfach. Wir müssen nachhaltiger umgehen mit unserer Umwelt und uns die leichten Dinge zunutze machen. Somit können wir wahrscheinlich ein bisschen der Abnahme der Masse unseres Planeten und der Verschmutzung des Himmels entgegenwirken. Das war's schon wieder von hier von Korks oder so. Und wie immer, bleiben Sie uns nicht treu, empfehlen Sie uns nicht weiter und heben Sie jetzt nicht ab. Tschüss.